Ich habe früher so eine Sendung, die hieß äh, Time Tunnel. Da gingen die ja. immer in, in, in solche Rückkopplungen rein, wenn, wenn die. Ha, hi Hallo, Ich sehe sie ist gar nicht. Da unten? Ach, da ist er. Da ist ja. unten, genau. <lacht> Und bei, bei André sieht es aus wie in diesem, äh, wie, wie heißt noch dieser Film? Der, einer der erst Thron! Ganz genau, Thron. Er ist in das Computerspiel oh ja. reingefallen. Der ist jetzt echt in seinem Rechner drin und schiebt da die Bits und Bytes durch die Gegend und hin und her. Latschenka, bist du denn weitergekommen? Äh, nein, überhaupt nicht. Also ich werde mich später äh, mit Video aufzeichnen. Ich muss nämlich etwas essen. Ja. <lacht> ja, ja. Aber ich bin nicht weitergekommen, äh, ja. weil... Uh, niemand kennt sich aus, wo ich gefragt habe. Aber nächste Woche kommt noch ein anderer Kollege, dann schaue ich, ob der ja. das fertig bringt. Ich schaue jetzt einfach zu und esse etwas. <lacht> ja. Also OBS-Kamera bei VirtualCam-Start. Jetzt aber Eigenschaften. Ja, aber du gibst scheinbar dem OBS sich selbst als Eingang. Also du hast im OBS-Fenster, mach da mal nur dein Kamerabild rein in dein OBS-Fenster. Ja, das würde ich ja gerne. Wie ein OBS kann ich immer so umschalten. Dass Händisch, ich das... Andrea, mit beiden Händen. <lacht> das ist ja alles ganz... Äh... Witzig, aber wenn ich hier Eigenschaften drücke, dann ist hier OBS Virtuelle Kamera als Gerät eingegeben. Ja, nein, das eben nicht. Und dann Und ich, virtuelle Kamera. Nicht in OBS die OBS virtuelle Kamera einschalten. <lacht> in OBS schaltest du auf, in diesem Fenster bitte ein deine, deine eingebaute Webcam. In OBS, okay, das habe ich jetzt getan, aber es ist trotzdem noch dieses. Äh, ja, aber irgendwo hast du immer noch deine Fenster. zweite. Also hier laufen. bin ich ja. Dann schmeiß mal aus dem OBS-Fenster alles raus, außer deiner äh, Webcam. Alles. Ich zeig dir mal, was ich okay. meine. Okay. Ja, ich weiß, was. Du weißt, was ich meine, ne? Bildschirmaufnahme soll jetzt auch. Äh also, ich habe hier eine Bildschirmaufnahme. Du sollst keine Bildschirmaufnahme drücken. Nee, die ist hier und die soll ich herauswerfen jetzt. Minus. Du sollst den OBS einfach nur deine Webcam haben. <lacht> Was hast du denn jetzt gemacht? Dann hast du halt erstmal nur. Sie sehen den Bildschirm von, ah, von Peter. Alles klar. Und ich ja, das ist total gut. Aber mich irritiert das. Ähm, ja. Und jetzt habe ich halt alle anderen Quellen einmal unsichtbar geschaltet. Dann habe ich sozusagen Kontrolle. Ja, du bist ja auch wieder da. Genau. Und dann kann man langsam dazu schalten. Mhm. Und wenn man langsam dazu schaltet, dann merkt man genau, wo es hakt. Zack, zack. Genau. Sehr gut. haben wir mich. Aber ich muss mal kurz bei Filter gucken. Das Schöne ist aber, man kann dieses OBS auch ohne, dass Zoom läuft, irgendwie ähm, checken. Na, man ja, kann ja. sich so Settings vorbereiten und die ja. funktionieren dann einfach. Die Settings heißt, da unten die, die Szenen. Ja. Ich habe hier unten Szenen und zwischen denen kann ich hin und her schalten und dann wird das. Und jetzt gerade ist das hier der watz Gut Und, und, und äh, naja. Und so habe ich so relativ Kontrolle darüber, dass ich immer irgendein Setting habe. Aber ich checke das immer erst vorher in OBS, bevor ich sozusagen online gehe hier. Und in Zoom einschalte das. Na, also ich gucke erst, ob ich in OBS mit dem Bild zufrieden bin, starte die virtuelle Kamera und dann gehe ich rüber nach Zoom. Mhm. Mhm. Oh, der Filterraum macht da Kunst. Also hier so römisches Gedöns mit. Mhm. Es hey. sind keine Römer. Da gab es nicht solche. Schicks ich mache jetzt mal Plus. Also ich muss einmal kurz gucken, um was dann da ist, ob das da ist, dann ist es nicht da, so. Okay, dann hier rein. Dann jetzt Antare, also. alles fließt, 3 und error Aufnahme. Peter, ist Kybernetik, 3 und error okay. alles fließt. <lacht> ah ja, ich sehe gerade, ich habe bei mir ja Settings verändert in Zoom, also auf der Webseite von Zoom. Aha. Jetzt hast du, die, du bist ja hier der Host und hast gestartet, dann sehe ich einige Sachen nicht. Ich habe auch noch so eine CC-Taste sonst, wenn das Meeting von mir beginnt. Damit kann ich äh, Untertitel eingeben. Ich, das wollte ich auch. Ja, ja habe ich schon mal gelesen. Ja. Da könnte man gegebenenfalls, aber das ist doch Jane Fonda dabei bei, bei Bartholomeus, bei André. <lacht> Tolle Haare. Ja, ist wieder innen, voll, 80er Jahre, ist voll <lacht> Doch, ja. wirklich. Ich könnte auch mal wieder wachsen lassen, aber... Ja. Ich habe am Wochenende Friseur-Trendshows gesehen, ohne Ende, bis zum Abwinken. Die machen ja jetzt alles online, da komme ich auch nicht genuss. los. Ich muss noch mal hier in diese Miro-Fenster rumfummeln, ein Stück nach oben, ne? So. So, jetzt will ich das Miro-Fenster. Ich habe jetzt einmal Fensteraufnahme äh, gesagt, aber er zeigt nicht das Miro-Fenster. Und ich habe auch die Auswahl dafür noch nicht gefunden. Da war immer so eine Auswahl. Ja, Nu, ich, ich, ich zeige es ja gerne nochmal, wie es bei mir aussieht, ja? Mhm. Ähm, Bildschirm freigeben. Ich habe gesagt bei Miro, das ist Eigenschaften von Miro. Fenster Miro. Die Blasenka sagt, die da hört uns nicht oder so. Indem ich gesagt habe, hier neu. Wieso nicht? Fensteraufnahme. Ja. Und dann sage ich Fensteraufnahme 2, okay. Und dann gehe ich hier hin und sage Miro. Und ich sage, okay. Jetzt klicke ich mal okay. die anderen Sachen weg, damit man das auch sieht. Dann habe ich jetzt hier noch einmal Miro. Das mhm. ist oben drüber, über allem anderen. Das sieht man jetzt, wenn ich das alte wieder mache. So habe ich jetzt das Miro reingeholt. Also ich habe auf Plus gedrückt, Fensteraufnahme, dort ausgewählt. Miro und das Wort. Ja. Und du bist auch... Äh, nee, auch nicht. Scheiße. Also Bildschirmaufnahme mit rechter Maustaste drauf. Dann Eigenschaften, nicht war das, sondern äh, hinzufügen. Ne Quatsch, hinzufügen ist ja dann Bildschirmaufnahme. Doch, schon. Nein, nein, dann geh doch nochmal zurück, ganz zurück. Nichts mit rechter Maustaste. Mach mal Bildschirmteilen bei dir an, dass wir das sehen. Mach mal in Zoom Bildschirmteilen an. Dann habe ich dich größer. Und ich genau. habe eigentlich nur dieses Videoaufnahmegerät an. Mhm. Und darüber liegt jetzt Bildschirmaufnahme. Gut, dann klick mal Bildschirmaufnahme. Ja. Doppelklick. Also auch das Icon meistens. Funktioniert nicht? Nee, macht nichts. Gut, dann schmeiß es mal weg mit einem A. Ah, Eigenschaften, sehr gut. Da unten war Eigenschaften. Anwählen. Passiert was? Okay, aber... Die Eigenschaften ist ja schon wieder weg. Mach Eigenschaften ja. nochmal, bitte. Und jetzt auf dieses Auswahlfensterchen da, genau, und da klickst du drauf. Nee, da stimmt was nicht. Mach abbrechen. Und jetzt mit einem Minuszeichen unten das Ding weg. Entfernen, bestätigen, ja bitte. Ach so, ich sehe das hier vor dem... Ja, okay. So, und jetzt machst du bitte unten auf das Pluszeichen. Bildschirmaufnahme? Nein, Fensteraufnahme. Also Fensteraufnahme, ah. Ja, ja, ja, man muss Fenster und Bildschirm verwechselt. Ne? Und das Ach, nennst du jetzt da oben Niveau. Da wo Fensteraufnahme steht, schreibst du Niveau rein. Und okay. Und jetzt wählst du aus bei Fenster. Das Miro, bitte. Okay. Ah, okay. Auszeige aufnehmen. Okay, so. Gut. Und, jetzt, Und jetzt kann ich kann das, das in... Die das bitte unter dein, genau, siehst du... Genau. Und jetzt kann ich meins hier soweit... Ich beende deine Freigabe. Okay, dann haben wir es wieder alle. Ja, okay. So und mache ich mich kleiner. Nee, das ist das oh, ich muss das blaue. Das kannst du auch auswählen, genau, indem du unten in diesem Auswahlfensterchen das Ja, so den Kram habe ich schon soweit kapiert. Und ich hatte auch gedacht, ich hätte den anderen Kram kapiert, aber das ist wie ja, ein Klavierspielen, man muss üben. Nee, das ist wie bei Harry Potter, so also die die Ja, ich habe Ja, das muss <lacht> da muss ich echt zugeben, zum üben. Bin ich so nicht gekommen, das war irgendwie... Ja, das Aha. muss man nicht zugeben, das ist ja nicht schlimm, aber das ist sozusagen keine Frage der Intelligenz oder sonst irgendwas. Es ist einfach eine Übungsfrage und ich bin ein Spielkind und habe viel damit gespielt. Außerdem hat der Filterraum mich gezwungen. Ich, oh. bin, ich bin schuld, dass die Frosche keine Ohren haben, aber... <lacht> Ja, muss ja jeder für sich auch eine Lust entwickeln, dass er sieht, dass ihm das irgendeinen Mehrwert bringt, ne? wenn ich so ja, nicht wenn das, kein, wenn das keinen Spaß macht, dann lassen. Ja, genau. Also die Lust habe ich natürlich trotzdem, ich es dann anders gemacht habe, genau. So. Irgendwie kann man das immer nicht auf dieses Fenster so genau einrichten, komisch. Na gut. <lacht> okay. ja. Was lachst du? Ja, weil du so einfach so laut denkst, gerade einfach nur. Und Ach so, ja. <lacht> Aber es ist ja, weil das dadurch macht kommen wir. Ja das habe ich auch schon gemerkt. Das ist echt der Hammer, ne? Das macht der so oft. Das, der man wird ja etwas seltsam mit der Zeit, ne? <lacht> Aber ich habe hier beim meinem blauen Fenster die einen... Ich glaube, da ist gerade im Moment alles arg improvisiert hier, oder? Ja, also ich verstehe gar nicht, wieso das hier jetzt entsteht, aber ist äh, alles okay. Miro, ja. Also generell Miro. Ich habe noch nicht mal ein Miro-Konto. Ich brauche ich habe mal einrichten. Du bist aber jetzt auch so ein Member of, of, of Miro-Power, weil der Andreas hat ja Bezahlt. Der hat jetzt so einen Account geholt, obwohl man noch gar nicht weiß, äh, ob ja. man das alles braucht. Ob das was, was bringt. bringt. Aber Birgit, Peter, Andreas und Michael sind da jetzt King of the Road. Wie, ich auch oder was? Ja, noch. Ja. Account oder was? Du hast da, nee, du bist eingetragen ich als Team-Member Team von dem Bezahl-Account. Obwohl ich keinen Account, da muss ich gucken, wo habe ich einen Account. Muss ich Entschuldigen auf. Sie, meine Herren, eine ganz kurze Nachfrage. <lacht> eine ganz kurze Nachfrage. Ähm, Miro benutzen wir für die Erdbeerhochzeit? Für was auch immer ansteht. Zürich et all. Und dann können wir jetzt in der Bezahlversion, es, oh, das ist ein not, Vorteil, not da können door. wir Kanban nutzen, Birgit. Gar nicht. Kanban. Ich habe keine Da ist Namen. ein Kanban-Modul drin, habe ich gesehen. Ja. Was ist das denn? Da ist eine Organisationsmethode von Toyota, 70er Jahre entwickelt. Kaizen, also kontinuierlich Verbesserungsprozesse und so, Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung. Total Quality Management, TQM und was weiß ich. Ja, Agil, Agil bestimmt, aber auch. was heißt das Agil. ist da drin? Hm? Agil auch, ne? Nee, das, nee, das hat ähm, mit Agil ja. eigentlich erstmal direkt jetzt nichts zu tun. In einer gewissen Form, ja, weil man muss ja auch die Eigenverantwortung, jeder ist Manager und was weiß ich. Ja, gut, in dem Sinne vielleicht, keine Ahnung. Ich das ich mal, da bin ich penetriert worden mit für so ein Projekt, wo ich mal mitgemacht habe. Die hatten eine Software, die heißt Trello. Ist so ja. hören, ja. Arbeiten. Die ist total aufgebaut nach diesem ganzen Prinzip. Genau. Da war ein ja. erleuchteter, ein, ein, ein, ein, ein, als wird er Geld dafür kriegen, uns alle da zu überzeugen, was hat er uns in diese Plattform reingeknädelt. Ja, das sind normative Rahmen, ne? die funktionieren auch, wenn da die Leute drin wirklich mit so arbeiten. Ist eigentlich fast schon zweitrangig, wie das die Managementmethode ist. viel wichtiger ist, dass die da sich auch alle dran halten, was es da für Regelungen gibt und so. Ja, es gab immer sozusagen einen Jobverantwortlichen, ne? der legt das an und der hält das ab und der Job geht so durch Phasen. Ja, der Owner ist das dann. Am Anfang äh, wird sozusagen die Ressourcen zu sammeln, gesammelt, dann geht das in die, in die äh, Umsetzung und, und Feedback schleifen und bis am Ende der Project Owner dann, wenn das Ding umgesetzt ist, diesen kleinen Schritt sozusagen dann rausnimmt wieder aus dem Timetable. Da. Ja, kann man machen, aber ich habe auch mal für was anderes mit dieser Software Slack was zu tun gehabt, aber das ist ähnlich wie hier mit mit Andreas und dem und dem OBS. Wenn du das nicht jeden Tag machst, ja, dann hast du es äh, dann, dann ist die Woche später fragst du dich, wo war dieser Drecksknopf, ja. wo das gemacht habe. Und da ließen sich so viele Chaträume und all so ein Gedöns einrichten, dass nachher kaum mehr was wiederzufinden war. Ja. Komplexität steigt dann ähm, durch die Möglichkeiten der Nutzer, wie die dann halt das wuchern lassen das aus einer Art das hat er, Beglückt dich ja dann immer mit irgendwelchen tollen Zusatzangeboten, die man jetzt alle dazu installieren oh. und sonst was kann. Ja, künstliche Intelligenz, die mitdenken. Und äh, was da alles dann möglich war, also sozusagen, dass du dein Start-up Etage praktisch quasi live verbinden kannst mit irgendeinem pizza service oder ich weiß nicht. Also lauter solche Sachen. Bevor du überhaupt weißt, dass du Hunger hast, kommt der schon mit der Pizza vorbei. Das ist ganz modern. Ich ja, benutze halt das Prezi ähm, ja, sowieso, aber das Padlet sehr gerne. Weißt du, das geändert. Kennt ihr das? noch nee, also, nie gehört. Gar... Und da kannst du halt hin und her schieben, hoch und rund. Also kannst du es halt vorher auch wählen, ob du das in Reihen anordnest oder irgendwie geordnet oder gar nicht. Und dann kannst du die einzelnen Elemente eben hin und her schieben mit der Maus einfach. Und größer und kleiner machen. Kannst auch mit allen möglichen Leuten zusammenarbeiten und das teilen und so weiter. Und da kannst du Videos auch einbinden und Docs und Zeichnungen und was weiß ich, was alles möglich ist. Ich könnte wieder jemanden melden. Ich habe wieder so einen Knopf, wenn ich bei, bei André draufklicke, steht hier mit der rechten Maustaste melden oder entfernen. Boah, bin ich mächtig hier. <lacht> ich weiß aber nicht, wo die Meldung landet. Ich habe jetzt allerdings dein eines Blinky ausgeschaltet. Das uh -huh. musst, du wieder, musst du wieder umschalten, weil ich das umgesetzt habe und bei mir blinken sie alle drei, also eins, zwei, zwei, drei. Zwei. Nein, drei. Echt? Hast du noch einen kopiert? Hier ist noch einer. Oh. Hilfe. Es ist dein Schreihals. Der blinkt doch nicht, mein Schreihals. Ja, blinkt nicht, das ist sanfter. Aber ich meine, es ist ein Horror, ne? wenn also die gesamten alle Pattern so... Äh, <lacht> <lacht> das ist sozusagen Harry Potter hoch 10, wo dann immer in den Ausschnitten die Sachen sich, sich äh, verändern, oh, die Leute reden. Oh, Schrift, die ist schön. kann den aber auch oh, hin und her, okay. Replace from board, Upload from device. Nein, du musst ihn einfach neu starten, den Blinker, damit er bei dir auch noch blinkt, ne? Ich habe ihn wieder Aura. blinken, eingeschaltet. Ja, blinken. Da, da unten hat ein Araber gezeichnet. Das sehe ich auf andere. Ich wollte mich dem Filterraum anpassen. Geheim, geheim. geheime, oh. geheime Geheimlehren. Ja. Das ist die Frühzeit der geheimen Weltregierung. Ist ein Hebräisch dabei? So. Der Mensch der im hat Hamsterrad. Keine Verschwörungstheorie ohne... Ohne irgendeinen Israel- oder jüdischen Bezug, nicht wahr? No. Also. So was, was ich gerne heute erfahren würde, wäre, was? wenn Leute, die keinen Account haben, also alle von uns, die keinen Account haben, oh. aber in Miro ja, drin ja. sind, ja. wie was für Rechte die ausüben können äh, in, dem, äh, äh, in dem Dokument hier, in der, in der, in der Plattform, ob die verrücken ja, dürfen dann könntest und du ja mal alles. eventuell könntest du ja einfach mal da war ja in diesem Einstellungsfenster von Miro kannst du auch einen direkten Link auf die Webseite also direkt Adresse auf genau diese Schiebepattern Tafel machen und dann könnte ich im Browser reingehen ohne dass ich mich anmelde und dann kann ich das mal durchchecken weil jetzt, weit wenn es gibt einen Link den konntest du generieren der direkt auf die auf deine Schiebetafel führt. Ja, hier steht, also ich soll einladen und es geht über E-Mail-Adressen, die soll ich eingeben, aber wenn ich... Nee, nicht ich kann, einladen, sondern also, du sollst äh, einfach nur das hier öffentlich ah ja, machen, okay. das wird schon irgendwie gehen. Export, Export. Okay, ich versuche, Ich habe was Safest gefunden. Image, Template, ich tue das hier in das allgemeine Chat rein. V. So, ich weiß nicht, ob der dann auch der ist, der dahin führt. Hast du es reingetippt? Ja, im allgemeinen Chat ist jetzt so eine Webadresse, und ich hoffe, dass die zum Büro führt. Hast du das hier in den allgemeinen Chat von dem aktuellen Meeting reingeschrieben? Nee, in den großen, unter allgemeine, Ach, öffentliche Kunst, weil er dann da erhalten bleibt, wenn er richtig ist. Den habe ich gerade noch nicht gesehen. Den sehe ich noch nicht. Hätte ich vielleicht anders machen sollen, stimmt. Okay, du hast den ja noch im Zwischenspeicher. Setz ihn noch kurz ich hier hin. Ich noch, noch, genau. Da muss ich aber auch erstmal hin. So. Dann könntet Chat. ihr aber auch die Hochzeit auch da in Miro äh, planen und gleichzeitig auch realisieren. Oder auch so, was? jetzt ist er im normalen, mhm. also Seite-Chat. Ja. Genau. Ich habe ihn gesehen. Ich check das gerade mal aus. Herzlichen Dank. Ja. Also ist das dann so ein Programm, das Miro, wo mehrere Leute, also auch die, ja. die jetzt... Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ich habe also gelesen, die Lisa Rosa, die ist jetzt auch mit am Werkeln. die war vorher auch so pizzi fan Ja, uh -huh. scheinbar ist sie da an der Uni, wo sie jetzt noch ist, ähm, irgendwie und aus ihrer Community da jetzt da draus gehört. Ich bin diesem Link gefolgt und kann, <lacht> ich habe aber noch nicht gecheckt, ob der, ähm, also ob ich in meinem Browser sozusagen alle Cookies wechseln. Ich habe die jetzt nicht gerade alle gelöscht gehabt vorher. Das müsste ich vielleicht mal einfach machen. Sicherheit. Ein Was Stück. sind denn Cookies, Peter? Das sind kleine Kekse im Browser, die sich alles merken. Die sich alles merken. Kekse. So. Webseiten da verwalten. Ah oh Mann, wo ist denn hier dieses ganze Löschen? Weiter Cookies löschen. Datenschutz, Datenschutz. Ich mache einfach mal meinen Browser zu. Üblicherweise sollte der dann die oh, Dinge. Es ist aber gehört noch zur, also dein, äh, deine gelben Blinkies gehören noch zur alten äh, fehl äh, gemessenen Garde. Wie zur zu ja, Fehl. Die, die alten Falschen passen bei dir rein. <lacht> Und nicht die neuen richtigen. Sollten aber eigentlich so sein. Wo ist das ja. Urmaß? Das ja Urmaß habe ich meiner Ansicht nach geschickt. Weil ich habe die eigentlich die bei mir die Datei. Die Datei. Ähm, naja, ich komme drauf, aber ich kann nicht wirklich jetzt nachvollziehen der das irgendwie gemerkt hat, sich hier der Depp. Auf jeden Fall, das werden wir auch noch auschecken, aber das geht ja relativ schnell. Weil das wäre natürlich dann spannend für mich zu sehen. Ich habe es jetzt etwas angepasst. Aber das Ding, das müsste doch da oben genau reinpassen um die Al Das habe ich doch genau mit derselben Maske ausgeschnitten vielleicht ist das noch die alte Maske, ich habe die Maske ja inzwischen auch nee, verändert. Ich habe sie mir doch mal neu geschickt, da habe ich doch genommen. Aha. Also alle meine Bilder hier. Ich garantiere für nichts. Typisch. Ich habe die heute noch auch noch mal neu, aber wenn ja, die jetzt alle irgendwo um die die in das gelbe blinkding. Ja, aber das eine hier, das habe ich angepasst, also das erste. Warum hat das nicht Andreas, ich habe dir heute auch drei neue geschickt. Ich weiß ja. nicht, ist das mit der alten Muster? oder? Habe ich schon, äh, ja, werde ich sehen. Also, nee, das ist auf jeden Fall, äh, die werden ja eingepasst und die werden auf jeden Fall angepasst, sozusagen, Aha, okay, weil, ich, okay. weil ich die jetzt noch nicht freigestellt habe. Ich muss immer so ein bisschen Kraft schöpfen, weil das dann immer so äh, längere Zeiten sind, wo ich dann eben einfach nur immer so da, da, da, zwischen den Programmen pendel und äh, das wegarbeiten. Aber heute habe ich ganz lange an dem, äh, das ist, sieht jetzt ziemlich äh, normal aus, aber an dem von Birgit habe ich heute ziemlich lange gearbeitet, damit das also so ist, wie ich es dann wollte. Also du siehst, dass ich aus dem anderen auch hier, da ist das Upload mir zwar abgebrochen, aber es funktioniert trotzdem. Da unten hier ist einer bei mir, siehst du, wo meine Maus rumschwingt? Ja, da siehst du nicht. ich da, sehe eine pimo Da Maus, gehen meine also. gesamten fünf Bilder kommen nacheinander alle. Nicht so grell blinkend, aber die wechseln. Jetzt ist der Schreihals unten da. Also, ich habe bei mir noch, ist noch nichts angekommen sozusagen. Hier, ich, guck mal. Ach, da. Wo meine Maus kreist. Ja, da, genau. Da ist ja einer. Da wechselt jetzt dauernd das Bild. Da können wir genau. dich aber ganz schön ärgern. Ja, genau. <lacht> Ich was, hole, hier, was, was war's. raus und ich grau raus Morgen habe ich und dann gemacht. denkst du da wäre noch nichts weil alles grau ist ja und kaum willst du was hinschieben schon ist dann bettern <lacht> <lacht> ja ist das schön. ja aber wo ich, dann, wo ich ja sozusagen speziell werde und dafür habe ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel bettern hier aber wenn man äh, sagt also diesen hier haben wir und jetzt hat ein anderer diesen hier und was passiert, wenn man den so und so und darüber dann zu gucken, was, was, dass, dass man das gemeinsam macht, nicht darüber sich verständigt, welche, welche der Positionen meinetwegen die interessanteste oder für die jeweiligen sinnvollste oder so ist. Ne? Ja, aber auf der anderen Seite, was eben sonst nicht geht, ich kann auf Pattern draufklicken und mir die kopieren, und kann ein bisschen abseits von dir trotzdem auf der gleichen Leinwand ein bisschen ein anderes Arrangement machen. Die Birgit hatte da irgendwo ein Foto getweetet. Das sah fast aus, als hätte die auf dem, auf dem, äh, mit den Pattern so die Art, die, die, die Kontinente mhm. wie auf einer Weltkarte abgebildet. Und das geht ja, ja alles nicht wenn ich die Pattern auf Papier habe und hier kann ich einfach anklicken, mir die duplizieren, auch mehrere duplizieren und kann ja. ein eigenes genau. Arrangement irgendwo beginnen. Hier. Genau, und das habe ich auch so gedacht, dass man einen Fundus hat von so und so viel Pattern und dass man dann sozusagen in kleinen Gruppen zunächst also sich da die Sachen rauskopiert und dann zusammenfindet ne, an irgendeiner Stelle, wo man dann also ein bisschen rumexperimentiert, bevor man anfängt, vielleicht zusammen dann ein große, eine große Wucherung zu machen. Die so will. etwas. Aber es wird nicht gelingen, irgendwelche Sachen zu verbieten, ne? also zu sagen, das dürft ihr nicht machen. Alles, was direkt... Nein, das ist, ist der Vorschlag. Machen. Ja, aber es ist so wie, wenn du einen Haufen Klangerzeuger auf den Boden legst, eine Gruppe kommt rein und du möchtest also im Grunde mit denen zusammen spielen. Die werden sich zunächst erstmal voll dem Materialreiz hingeben, bevor irgendwie so eine Idee kommt, man könnte ja vielleicht also tatsächlich ein wie auch immer geartetes Zusammenspiel anfangen. Und so ist es natürlich am Anfang wirklich so, dass man dann mit den äh, Materialreiz, nicht einfach mal so zusammenlegen und gucken und äh, äh, da findet dann natürlich schon Kennenlernen und Entwicklung statt. Nicht? Ähm, das wird am Anfang natürlich so sein. Nicht? Da habe ich also, äh, denke ich, das auch. Da aber wenn man dann sagt, also. Freude und Spaß. Ja, genau. Freude und das äh, Spaß steht ja, dann nämlich auch. Ja, und natürlich. Das finde ich das, das Schöne. Ne? Und bei dem anderen entsteht aber auch genau Spaß und wenn man den einen beim einen Spaß verharrt, äh, erschließt sich dann der andere nicht. Aber wir haben ja auch nicht viel Zeit und äh, von daher ist da ist alles äh, drin. Nicht? Also, genau. Ja, na, doch, natürlich, es kann ja jemand bei dir bleiben, sozusagen. Es ist ja nur gesagt, die, äh, dass, kann die, dass du deine Slots hast, wo du offen bist, aber wenn jemand Lust hat, länger bei dir zu bleiben, dann kriegen wir das realisiert über einen zweiten Account oder sonst was. Das geht ja. schon alles. Und dann wieder wechseln. Das ist dann ein bisschen aufwendiger, Aber es kann auch sein, dass jemand oder dass drei Leute über Stunden bei dir bleiben. Ne? Das kann passieren. Mhm. Ja, ja findest du nicht? Finde ich ja, ich mhm. hoffe. Das, also kann, das, das, kann, das kann wirklich sein. Jedenfalls an dem, an dem Samstag extrem. Ich finde zum Beispiel sehr schön hier diese Zusammenstellung dann ist eher ein Break mit den oder Peter, Wollt Peter den dann ein Breakout-Room einrichten? Ja, das ist, ich, ich weiß auch noch nicht genau, wie wir das dann technisch umsetzen werden. Die Breakout-Räume, da werden dann eigentlich alle so, Teilnehmer zu stark. reingeschmissen. Ne? Und der Hauptraum bleibt leer. Wir können das mal gerne äh, ausprobieren, Michael, hier mit mehreren Geräten kann ich ja gleichzeitig reingehen. Ähm, aber ich kann ja jederzeit mit einem zweiten Account, sagen wir, dem äh, Andreas einen Raum zur Verfügung stellen mit drei anderen. Dann muss der halt nur, müssen die anderen kurz rüberkommen. Also da müssen wir auch also noch wie wir das den, umsetzen. Den, ja, ich mache jetzt Breakout-Session erstellen, mache ich mal zwei. Und sagt man, dass wir die, die Auswahl, selber auswerten können. Die Teil, den Teilnehmern die Auswahl eines Raums erstellen. Ja. Ja. So, Raum 1 und Raum 2 müsste jetzt da sein und ihr müsstet da jetzt rein wechseln können. Du musst noch sagen, eine Uhrzeit, wann der zu Ende sein soll, der Breakout kommen, äh, sonst geht das zuordnen. nicht. Zuordnen, wo muss ich das? Kommt gleich alles, wenn du OK drückst. Alle Sessions beginnen, also ja. Ja. Da steht dann noch, warte mal, alle Teilnehmer sind eingeladen worden an Breakout-Session. Ich gehe dann auf. zum Andreas rüber, aber wenn du hast du da das Auswahlfenster? dass die Teilnehmer sich den Breakout-Raum selber wechseln dürfen? Das habe ich direkt beim Anlegen gemacht. Sehr gut. Also ihr müsstet jetzt zwei Breakout-Räume haben, Raum 1 und 2, zu denen ihr wechseln könntet, oder? Ich gucke mal, Raum 1. Ja, Raum 1 und Raum 2. Jetzt darf ich mir das selber aussuchen, ob ich Raum 1 oder ja. 2 nehme? Ja, ja. Wer Aber ist denn ich in Raum 1 und wer ist in nicht? Raum 2? Nee, die laufen noch nicht, Michael. Ja. Äh, Michael. Ich komme nicht rein. Aha, ja, interessant. Warum nicht? Nicht zugeordnet. Ah, was du dann? musst Leute erstmal zuordnen. Nur, dass wir dann wechseln dürfen. Tatsache oder was? Ja. Wo ist Birgit? Andreas ist nicht ja. beigetreten. Naomi ist auch nicht beigetreten. Datschenka ist in. Ja, Raum. ich das melde mich gerade. <lacht> äh, redet ihr von Miro? Ja. Nee, wir reden jetzt von. Also ich bin jetzt in Miro. Da soll ich mich anmelden oder so. Ach so. Nee, wir sind jetzt gerade im Moment, sind wir hier bei Breakout-Räumen in Zoom. Ja, es steht Breakout, Raum 2, beizutreten, ob ich will. Ja, okay. Ja. <lacht> und jetzt ist Raum 1, der Andreas mit der Birgit und Raum 2, Blatschenka mit dem Peter. Und der Andreas ist noch gleichzeitig hier mit einem Da <lacht> Muss man ja seinen Hirn anstrengen oder was. Spät am Abend noch. Tüt, tüt, tüt, tüt. Hört ihr mich noch? Ja. Ah. Also, es ist in Zoom, ja, es so sind Parallelwelten in Zoom. Ja, so eigene Räume, die man dann noch ja. zu der Hauptsession hat, kannst du so dicht noch mit einem gerade mal ja. unter vier Augen mal hier näher ja. was besprechen oder was weiß Jetzt weiß ich aber nicht, wie die wieder zurückkommen oder ob die überhaupt nochmal zurückkommen. Ja, dann erzähl du mir doch mal, du hast jetzt am Hintergrund die Mindmap, die du damals gemacht hast, da in dem Zusammenhang mit den äh, Folien für Watzlawick. Ne? Ähm, ja, also das, was du jetzt siehst, hat damit nichts zu tun. Also, mh. Ich habe ähm, das Präsi, ne? was ja als äh, Präsentation ablaufen kann oder selbst gesteuert, ja. Ähm, da habe ich einzelne Aufnahmen von gemacht und habe die dann als Film hergestellt, also als ähm, Diashow mhm. und, äh, und kann die jetzt eben da einfügen. Mhm. Und da geht es ja, einfach so um, um Hintergrund von dem Watzlerweg. Ne? Mhm. Also wo er war, was er gemacht hat, mit wem er das gemacht hat wann er das gemacht hat, was das ganze philosophische, philosophische Hintergrund war, welche Personen Und ähm, ja, also zeitgenössische Leute und, und, und welche, die eben schon gestorben waren. So. Ja, Birgit hat ja irgendwie mit, diesem, äh, mit dieser Idee, die sie da hat, mit dem Buch, dass da eine Frau in, in Indien oder irgendwie, an dem Tag, wo Vazlawick gestorben ist, kam auch die Meldung, dass da irgendwo eine Frau in der Welt ein Buch geheiratet hat. Ja. Mhm. Da war halt die Idee, dass das der das, das Paul... Der ist ein lange Mensch. Naja. Oh. Ich habe jetzt irgendwie... 15 Jahre, 17 Jahre, irgendwie sowas. Ich kann es gar nicht glauben. Weil ich ja. habe ihn auch noch mal gesehen irgendwo, ich weiß nicht mehr in Zürich oder Basel oder irgendwo. Da hatte ich denselben Eindruck wie der Stefan, der hatte das auch irgendwo jetzt erzählt in der Aufnahme. Er hatte ihn auch noch mal gesehen und auch den Eindruck gehabt, dass er natürlich dann nichts Neues mehr gemacht hat. Also ist dann halt irgendwo auf einem bestimmten ja. Level ist er dann halt stehen geblieben, ne? ja. Aber trotz allem also dieses, ich finde den halt klasse immer noch. Ja, das ist immer die Frage, wie weit man da noch bei manchen Sachen da ist. Das ist dann so grundlegend, dass ich da jetzt auch vielleicht, dass dann irgendwann tot läuft, oder? Ja, ich, wie meinst du das? Also also ich finde es immer noch relevant, auf jeden Fall. Also, oh, ich, bin mit oh, oh, ich bin wieder in der Hauptsession. Oh, konntet ihr das selber regeln? Wir ja. sind wieder in der Hauptsession. Wie hast du das gemacht? Ich habe den Raum einfach wieder verlassen. Ja, sehr gut. Ja, ganz einfach. Da bin ich hineingegangen. Stock und Reden. Regen, Regenschut. Ja, das, das können natürlich ach, ach, ach, ach, ach, aber auch, das muss ich jetzt mal sagen hier, ne? <lacht> äh, wenn das wieder so, das können natürlich auch nur Leute, die schon mal in größeren Gebäuden war, waren, wo mehr Räume waren, wo es also so einen großen Vorlesungssaal gab und noch kleinere Arbeitsräume. Die. Ich war jetzt in dem anderen Arbeitsraum Nummer zwei und das war so, dass da die waren richtig am Arbeiten, Blatschenker und äh, Peter. Ah. Arbeitsatmosphäre. Oh. Die sind ist immer noch, ist die sind ist noch. nicht fertig. Ne? Und das war schon sehr. Und dann kam ich in meinen Einsatz zurück und dann waren alle weg. Und also hier waren alle weg. Und ich glaube, das ist gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die selber gegangen sind oder ob die einfach nur umgesetzt wurde, weil, weil ich wurde einfach hier von, <lacht> vom, vom großen Manipulator, ne, der da irgendwo sitzt, ungreifbar. Ich habe dich verschoben. Ja, verschoben wurde. Also <lacht> Peter also ich hatte, kann da selbstständig nicht, nicht wechseln scheinbar, oder doch? Doch, unten steht Breakout-Session. Breakout-Session, Session, ja. Und da, wenn man da draufklickt und in dem Raum ist, dann ja. kann man äh, sozusagen wählen, dann sagen... Äh, dann ja, ja, Pass auf, so aber ich kann es jetzt noch nicht. Oder? Kannst du es jetzt schon, Jutta? Nee, ich habe ja. da draufgeklickt, auf dann den ist Raum. Das, ja, dann ist das blöde... Ähm, dass ich echt die scheinbar jetzt hier nach der Methode erstmal jemand irgendwo hinschieben muss. Aha. Dann kann der das erst. Ja. Jetzt, müsstest jetzt, jetzt müsstest du annehmen. Jetzt müsste annehmen und dann bisschen bei denen. Und du kannst auch wieder zurückwechseln. Das ist wie ein Teleport, ein live. Ja, Andreas, jetzt sind wir aber hier im Livestream noch. Und wie kann man das jetzt mit der Erdbeer-Hochzeit da mal zum Thema, dass wir jetzt mal auf die Erdbeer-Hochzeit Kommen. Ja, ich bin jetzt gerade dabei, ich versuche mein Handy reinzubringen, aber das klappt so, nicht. So, so. Ich sehe dich aber hier mit dem Handy. Ja, ich wollte aber eben die Kamera umdrehen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich die Kamera umdrehe. Ja, was was ich noch, ein äh, Punkt, den ich noch hätte. Ähm, Michael, am Donnerstag bist du gar nicht da, ne? Nee. Dann müssten wir vielleicht... Ähm, dem Alois Bescheid geben, ob er das von sich aus von St. Pölten ähm, organisiert. Äh, ja, oder du oder der Peter, wenn der Peter kann. Okay, ja. Aber ich meine, der Alois wollte das ja sowieso ähm, übernehmen für das Festival von St. Pölten aus. Dann könnte das ja auch schon die Besprechung. Mach mal. Ja, also. Stefan hat irgendwas gesagt von einem Livestream und nicht von was weiß ich wie viel parallel, weiß ich ja nicht, was alles parallel läuft, aber einer sollte einen Hauptstream machen. Ich ja. dachte, das würden wir hier machen. Ah, okay. Alles klar. Mir nee, ist das ja wurscht. Dann brauche ich ja keinen Kanal, Paul Watzler die ganze Leben. Ja, so. Mir war nur wichtig, ähm, weil... Ähm, ich bin ja nicht böse darum, wenn ich, keine, wenn ich weniger Arbeit habe. Ganz im Gegenteil. <lacht> ja, genau, da, so, so eine Einstellung klappe ich auch ein bisschen, äh, aber deswegen, hm. ich fand einfach nur, äh, weil äh, das ja bisher immer sehr an dir ähm, orientiert war, weil du das immer gemacht hast mit dem äh, auf YouTube streamen und den Aufzeichnen und so weiter, wollte ich halt fragen, wie das eigentlich am Donnerstag ist. Ja, wie gesagt, entweder du machst es oder der äh, Peter. Wir hatten ja die, ähm, schon drei Besprechungen dann. Das wäre die dritte, wo es kein Livestream gibt, wo dann halt die Aufnahme auf dem Rechner gemacht werden sollte und danach wirklich hochgeladen. Mhm. Also wegen diesem einen Zuschauer, der dann da auch gleichzeitig guckt, da marsch mir jetzt nicht in die Hose, verstehst du? Mhm. Auch wenn Livestream, gut, kann man ja gucken, ob ihr das vorher noch abcheckt, müsste man dann sowieso auch mit dem Paul-Watzlawick-Kanal testen. Ne? Hm. So, jetzt ist im Raum 2 Andreas, noch eine kurze Frage. Mhm. Ähm, das Paket hast du abgesendet. Ne? Wann haben die denn gedacht, dass es das wahrscheinlich ankommt? Ähm. Die haben bisher äh, nur gesagt, wir werden uns melden, sobald wir abgecheckt haben, was das ist, irgendwie so. Aber ich kann ja mal kurz gucken. Warum habt ihr da nicht Geschenk drauf geschrieben? Alles drauf, alles perfekt ah, okay. gemacht. Okay, gut. Alles super. Und äh, einmal muss ich jetzt gucken. Wieso ah. wurde die Aufzeichnung gestoppt? Keine Ahnung. Bei mir ist es hier gesagt worden. Bei mir auch. Aber wir sind noch live auf YouTube, aber die Aufnahme wurde gestoppt. Hm. Das ist bestimmt, weil ähm, Filterraum gesagt hat, er will nur eine Stunde und eine Stunde ist jetzt genau auch um. Aha. Hä? Jetzt sind wir hier auch, nee, wir waren jetzt... Ach, wir waren im, wir waren im äh, Nebenraum und da wird nicht aufgenommen. Und deswegen oh. war, die wird gestoppt. Oh. Und jetzt Was? sind wir wieder in der Hauptsession, oder wo? Ich habe nichts umgestellt. Hier oh. ist bei mir nur unten... Was ist da passiert? Ah, dass die Aufzeichnung war beendet. Und jetzt ist sie wieder angestellt. Und live auf YouTube war auch beendet? Oder? Nein, das war immer oben eingeleuchtet. Das lief die ganze Zeit. Ah, Interessant. Also wenn der Host in so einem Breakout rumgeht, dann unterbricht die Aufnahme scheinbar. Die Aufzeichnung. Ja, auf ja. Platt. Ja. Jetzt müssen wir gucken, wie das dann heute ist, wenn ob das da was da beim youtube ist. Genau. In so eine Breakout-Session gegangen und dann hat genau. es das. Ja, gut. Ja, okay. ja. Und dann haben die plötzlich auch eine Meldung gekriegt, diese Sitzung wird aufgezeichnet. und mhm. Das war wohl aber vorher in einem Breakout. Habt ihr das ja nicht gehört mit der Aufzeichnung oder so. Hm. So, und jetzt muss ich die beiden wieder zurückholen. Verschieben nach. <lacht> Auf zwei. Nicht. Also ich bin jetzt wie? Ah, du hast wieder zurückgefunden. Ich? Ja. Keine, keine Ahnung. Okay. Da ist, das ist irgendetwas komisches habe ich drauf gedruckt und jetzt bin ich da. <lacht> <lacht> Der Peter ist nur auf eins ganz allein. Oh, ich glaube, da will okay. auch nicht mehr. Andrea. Nee, Andreas ist nicht beigetreten. Hm. Mhm. Man... <lacht> Ach Warte <du> mal. <lacht> Und Birgit hat jetzt gerade den Bildschirm geteilt, oder wie? Nee. Nee, nee. Moment. Der Peter ist jetzt ja. alleine. Ja, ja. ich tue mal alle Sessions. Ich <lacht> tue mal alle Sessions. Tue tue ich gar nichts mehr. <lacht> <lacht> so, jetzt habe ich alle Sessions gestoppt. N in 60 Sekunden steht bei mir. Ja, genau. Also die Sendung Birgit, das Paket ist heute um 6.39 Uhr in Speyer, Deutschland angekommen. Und okay. Wird jetzt ins Zielland transportiert und dort an die Zustellorganisation übergeben. ist der nächste Schritt. Okay, gut. Speyer ja. ist ja schon mal ein bisschen südlicher als Lüneburg. Ja, genau. <lacht> <lacht> da gibt es einen sehr schönen Dom in Speyer ja, das kann ich mir gut vorstellen aber es ist noch sehr weit, es sind also noch einige hundert Kilometer bis in die, also bis zu uns, ne? bis zur Schweiz ich weiß nicht, ja. wie lange das dauert Immerhin ich hoffe, ist dass es ja jetzt jetzt jetzt bis zum Wochenende dann da ist ne? jetzt haben wir Dienstag, vielleicht ist es wirklich bis Samstag da also Montag wäre für mich die letzte Möglichkeit ähm, das. Äh, Suchauftrag zu stellen <lacht> ja, was mache ich denn, wenn das nicht ankommt? Ich bin schon ganz... Ach, das ist soll, soll es nicht ankommen. Also erstmal gehe ich davon aus, dass Gut. das ankommt. Alles klar, der mache ich noch gar nicht. Ich mache euch nicht. nicht worst case. Macht Peter, du an. konntest jetzt nicht da wieder hier zurückkommen, oder was? Doch. Aber ich war der Einzige in dem Raum und ich dachte, ich bleibe mal da und gucke, was passiert. Du Störenfried. Wieso bin ich ein Störenfried, wenn ich total so ruhig so bin? Das, das, ist ja der Witz. Witz. das war ja der Witz. Du Störenfried. Du meinst hier, es ist auch noch so ein watzlawick aktion man kann nicht nicht stören. Genau. <lacht> genau. Das ist gut. Ja. Man kann nicht, nicht stören. Ja, das ist gut. <lacht> Mal ist man zu viel, mal ist man zu laut. Ähm, ich ich habe mich um, umpositioniert, so. Ich hab, so dass ich ins Bild reinschaue und nicht aus dem Bild rausschaue. Ja. Ja. Wie komme ich denn von Andreas das so auf das Miro? Indem mir. dem Link folgst, den der eben reingeschrieben haben. ich ja, und dann musste ich erstmal mich anmelden da. Das ja, gemacht. das ist doof. Das, das ist müssen cool. wir noch rauskriegen, wie das ohne geht. Aha. Ja, das ist bei mir auch gewesen, sich anzumelden, ja. Das, da müssen wir noch den Link rauskriegen, wo da der Link ist, dass das ja. ohne Anmeldung funktioniert. Also dieser direkte Link, den du, den du vorhin erwähnt hast, ne? Ja, ich meine, ich hätte sowas gesehen, als ich ja, mal mit Andreas und Birgit gemeinsam in diesen Miros Settings drin war. Ja. Ich gucke mal kurz, ob ich hier was sehe. Chair. Copy Invite Link. Gibt über, In, also über den Einladungslink? Das, das war ja immer der Link, der zu diesem Bitte melden Sie sich an bei Miro führt. Ja, ah, also diese okay. Werbeaktion. Mhm. Und wir suchen gerade... Team Access to Board? Ja, nicht so schnell, Birgit. Probier es aus. Ich muss es auch erst ausprobieren. Entschuldigung. Also anyone with a link. <lacht> anyone... <lacht> Can, can commit comment, can edit machen wir mal oh, can edit ja better. team access to board can edit invite link to board and team can edit new invite everyone to collaborate invite editors to board this shareable link no sign up required da drücke ich jetzt mal drauf hm. seht ihr das was ich sehe hier Nee, sehe ich gerade nicht. Ja doch, hier in meinem Fenster. Ich ziehe das noch mal ein Stückchen rüber, warte. Sieht man das jetzt? Nee, muss ich im, im, im, im OBS gerade rüberziehen, Moment. Wo ist das Miro-Fenster? Da. Da steht bei mir, im Miro, wenn ich hier oben auf dieses Einstellungsding gegangen bin, hier habe ich so, new, invite every, anyone to collaborate, okay? Ja. Yeah. Seht ihr, seht ihr yeah. das? Und diesen Link, den setze ich jetzt mal hier rein. Augenblick, ich versuche den zu generieren. Shareable link. Board is now public. Anyone with the URL kann direkt machen. Copy board link. So, und jetzt setze ich den hier unten in dem in dem Chat dieser Sitzung, dieser aktuellen Zoom-Sitzung, habe ich den unten eingesetzt. Jetzt. Jetzt. Tada. Und jetzt solltet ihr das können, ohne dass ihr euch anmelden müsst. Ich probiere es selber auch mal aus. Ich klicke drauf. Ich Möchten frage Sie nichts. Ja, ich bin drin. Das ladet nicht. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Das freut mich sehr. Ah. Das ist ja voll cool. Simsalabin. Das ist schön. Ah, Guest, Guest, Guest, Genau, wunderbar. Yeah. Hokus Pokus. Uh -huh. <lacht> so, und wie habe ich das gemacht? Ich habe das gemacht, indem ich auf also, die Pattern, über die die Gäste Pattern, gerade rumschwirren, okay. ne, die sind nicht dazu da, dass man sie bewegt. Die werden mhm. nämlich, die habe ich rausgesammelt, weil die das falsche Maß haben. Alle anderen gehen. Ja, ja und ich für... kann aber keine Pattern verschieben. Ich kann nur die gesamte Tafel insgesamt verschieben, aber nicht die einzelnen Pattern. Doch ich ja, kann einzählen. Halt <lacht> äh, du musst mit der rechten Maustaste <lacht> draufklicken und dann muss da irgendwo bei ja. dir lock stehen okay. also oder du drückst S S-Teller g und l also wenn du die äh, angeklickt hast dann musst du sagen dass du sie blockieren willst da ich glaube das müssen jetzt alle machen oder geld gilt das was ich als lock äh, gesetzt habe dann nicht mehr für alle irgendwie das wäre jetzt aber gemein <lacht> würde das ja die größte unordnung verursachen ich Tüten, ja, mal sehen, was passiert. Ich bin gespannt. Also ich kann einzeln bewegen, Das finde ich wahnsinnig. Ich kann das nicht. Das ist nämlich. Das ähm, frage ich mich, warum. Schau oh, mal nach, Birgit, ob du irgendwo ein Schlosssymbol auf deinem Bildschirm siehst in Miro. Wenn du ein Schlosssymbol siehst, klick mal drauf oder rechte Maustaste. Ich gehe mal eine rauchen. <lacht> Rechte Maustaste mache ich, dann kommt bei mir, äh, was weiß ich, zum Beispiel, ich habe jetzt hier das 06 Gottschlich Pattern angeklickt. Seht ihr die Schrift, die da steht? Ja, hier, hier, werden, die hier werden die Pattern ersetzt, da nicht im richtigen Maß. Genau, also dort, die Zone vor, hinter dem roten Strich, ne? ja. die ist verboten. Also diese da rechts Weil es mir sind. unheimlich viel Arbeit macht, die Dinger rauszusuchen. Aber links davon, wenn ihr weiter nach links geht, ja. ne, dann sind da viele, viele Pattern, mit denen ihr alles machen könnt. Oh, Andreas, du bist sowas von, von, von biblisch gerade. ja? Nee, ich bin Das, sauer, ist das Paradies, wenn ich, das, das Miro-Paradies, aber da, jenseits <lacht> der roten Linie, ja, da ist so. lauert das Böse. <lacht> ja, da, genau so da lauert nicht das Böse, da lauert böde mehr so? Arbeit für mich und das finde ich nicht gut. <lacht> Das wird sich der liebe Gott auch gedacht haben damals. Ja, also. Hat er, genau. Das ist wie Paradies. Das, also, das ihr könnt äh, etwas rauszoomen, dann seht ihr die anderen Pattern und dann könnt ihr da hingehen und dann ist gut. Ich habe die mühsam da ja, rausgesucht, Leute. Das war wirklich. Äh, ja, hinter der roten Linie ist die. Ja, Mühsal, meine. Ne? <lacht> genau. Ich finde es einfach fantastisch, dass man tatsächlich selber bewegen kann. Das ist ja wunderbar. Genau, das finde ich auch toll. Und da kannst du eben auch auf einem Teil der Leinwand oder auf einer eigenen Leinwand könntest du Bilder ablegen, wenn du eine Geschichte erzählen willst und dann durchfahren. Hm. Das ist schon toll, diese modernen Zeiten. Ich kann jetzt draußen eine rauchen und euch schweigen hören. Ja, das ist visuelle Kommunikation, Peter. Das ist genau visuelle Kommunikation. Ja, aber ich sehe ja meinen mein, mein, mein Schreibtisch nur von außen durchs Fenster. Aber das sieht okay aus, alles eigentlich. Aber ich entnehme eurem Schweigen, dass ihr alle spielt mit mir hoch. Ja, ich denke, ja. Seht ihr eigentlich meinen Namen auch, Weil ich sehe euren Namen, aber meinen nicht da rumwandern. Das liegt daran, dass du meistens weißt, wie du heißt. Nee, das glaube ich nicht. <lacht> ich glaube bei mir, ich habe eben gesehen Naomi irgendwo. Ja, naja. Ah, man sieht mal sich selber nicht, wo man ist. Okay. Ja. doch, du siehst da immer, wo deine Maus ist. Ja, ja, klar. Hm. Hallo. Ich laufe jetzt mit Birgit hinterher. Man kann natürlich auch jemandem das direkt wieder demontieren, wenn einer was montiert hat. <lacht> <das> <lacht> also bei mir ist hier nur Naomi, ein ähm, Guestwriter, dann P. Mö und Andreas Peschka und noch ein Guest Researcher. Also bei mir auch. Ja. Guest Researcher. Ja, das sind die über den direkten Link, von denen wissen wir keine Namen. Ne? Also da kann auch Miro nicht wissen, wer da drauf geklickt hat. Ah, jetzt sehe ich auch die rote Linie. Und das, was in dieser eben diesem eingerahmten ist, das ist Tabu. Ja, richtig, Andreas? Ja, ja, ja, bitte. Das passt total zu Watzlerweg, Psychoanalyse. Da ist was das, Tabu. Da ist Tabu. <lacht> ja, ja, wie heißt das? Und <lacht> tabu? tabu? Totem und Tabu. Totem und Tabu. Äh, Frage, ich habe da oben so ein Viereck mit dem Schloss. Muss ich das aufmachen? Nein. Aber probier mal aus, Kannst ja, Kann's ja machen. Ja, ja mache ich Locke, dann mach ich Long no. Press to Unlock. Also ja, lange nein. draufklicken, Oder? Aha. Nein, äh. Aha. nein, das passiert nicht. Aber dann sind drei Punkte. Mit den, den drei Punkten ist Copy Link, Info, Copy und Duplikat. Von was? Keine Ahnung. Von den, von den Pattern, von allen Dingen, die auf der Leinwand sind, die kannst Aha, du kopieren, okay. runterladen. Okay und genau. so weiter Sachen mitmachen. Ich habe da so äh, eine dunklere Farbe hintergetan, ähm, also aus Spaß probiert. Jetzt kann ich das hier wegziehen und dann habt ihr das normale Aussehen. jetzt versuche ich mal hier die so ich bin jetzt auch fertig habt ihr es gesehen da ist das eingerahmt oder so ja so irgendeine Zeichnung rundherum ja. oder? Wer hat dies denn gemacht, hat Birgit gefragt. Und hat er was markiert? Leave a reply. Das schwört dann alles rum. Das sieht aber witzig aus. Wie so Ameisen, die da so rumfliegen. Jetzt bin ich dir ja auf die Schliche gekommen, Peter. Mit der Animation. Wie, was heißt auf die Schliche gekommen? Du hast mir ja so ausführlich erklärt, wie du das gemacht hast mit diesen animierten linkenden nee. Pettern. Das habe ich dir erklärt? Das war ironisch gemeint. Ach so. Man muss die aber immer wieder einschalten oder ich muss die einschalten immer wieder. Die hören nach einer Zeit lang auf. Ah ja, okay. Und hier unten habe ich ja noch einen, der immer sich wechselt. Damit, also man kann mit Miro, könnte man jetzt auch die Hochzeitstafel planen zum Beispiel. Ja, oder die Hochzeit darstellen mit Bildern und all sowas. Und ich kann hier ja, die, die Pattern, die, die Pattern klar. bewege ich auch mit meinem, ähm, mit dem, na, hallo, mit und? dem Pfeilen eigentlich. Aber das tut er gerade nicht. Ja, das hat er bei mir eben auch nicht. Deswegen bin ich so ein bisschen. Ja, weil ich dann habe ich bei den Auswahlwerkzeugen in den blauen Pfeil mir ausgesucht. Ja. Select. Und dann geht das wieder mit den Pfeilen auf dem Keyboard. Dann kann ich die so ganz fein justieren. Okay. Oh, Sieht ja, jedenfalls okay. sehr schön, dass alle eine andere Ansicht sich suchen. Ne? Oh, ja, warte, ich mache nah. das Fenster noch kleiner. Ich kann sie verschieben. Seht ihr das hier, den kleinen grauen? Ja. Ich ziehe mal mein miro was kleiner Miro. Da. Dann sieht man das mehr, was ich dann mache. Nimmst du dir Birgit? Birgit da? Die Birgit singt, als wäre sie in der Badewanne, ja. Ich kann gar nicht cool. singen, aber ich muss das sagen, ich hatte nur so ein bisschen Freude, weil es klappt, weil, die ja, die, so ein bisschen genau. weil ich die nicht ähm, Ja, hier konnte. hat man halt noch die, die Möglichkeiten links. Also ich bin in dem Programm Miro drin. Ich habe mir das okay. runtergeladen und, und bin da angemeldet. Das ist dann einfach, wenn, wenn man es häufiger nutzen will, sehr komfortabel. Wow. Und... Ähm, Genau, und dann habe ich schon gemerkt, hier, was man mit manchen Dingen machen kann. Den brauche ich immer zum Hochladen von Pattern. Und dann den blauen Pfeil, damit ich das hier so anwählen kann. Und wenn ich wieder ins Graue klicke, ist die Auswahl weg. Das Playzeichen. Hier kann ich sagen, dass der in Loop laufen soll oder nicht. Und dann fängt er wieder an. Ich hatte fünf Fotos mir zurechtgelegt. Natürlich in eine Datei, alle als Ebenen übereinander. Und dann habe ich Gegoogelt und mit diesem GIMP-Programm, was ich benutze, der kann dann aus den Ebenen ein animiertes GIF basteln. Aber hier habe ich noch ausprobiert: die Übergänge sind zu lang, das ist eine Riesendatei. Deswegen hatte ich da auch, glaube ich, Ärger mit dem Hochladen. Was ich sehr schön finde, ist hier der Hund oder Wolf, der hier entstanden ist aus den Pattern. Ja, ja, ja. Das ist ja. irgendwie sehr witzig. Das von ne? Matthias Nepp ist der gemacht. Das ist, das ist ganz cool. Der hat dann auch einen Elefanten gemacht und so eine Figur, die ganz viele Pattern hält. ist ganz toll. Ist ganz schön. Ja. Den habe ich dann auch in die Gästeliste aufgenommen. Wer hm. hat denn hier so rumgekrickelt, krackelt? Wie das Wenn hier das auch? der Andreas sieht. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ich sitze genau stumm also. und, wie sitzt, wie ist das? und die Mutter blickte stumm auf dem ganzen Tisch herum. Wer also, Hallo, wer hat denn gekrackelt? Ja, guck doch mal. Guck, guck in mein Zoom-Fenster, dann weißt du genau, was ich meine. Weißt du, von auch? Zack, schon ist es weg. Aber du kannst es so. weg, ja genau, ich habe sie jetzt auch alle weggebracht. Jede einzelne kracht Ah, das Witzige bei diesen äh, diesen Puzzle figuren denn die so einen Zusammenhang ergeben, dass sie den eben nur zeitweilig haben, weil wenn man es umsetzt, ne, und dann da was anderes reinsetzt, dann ist der Zusammenhang eben weg, weg ne? Ja klar. Aber und das aber ist ja gerade spannend, weil man diese Zusammenhänge dann haben will, wollen will, ne, wollen muss und so, ne? Ja aber, ja, aber erstmal hat es spontan gefallen. Das es ist ähnlich ja, wie ist bei, beim schön. Dialog, mit dem Tafelbild, Andreas. Ja, bei ah, Birgit ja. klaut sich wieder hier den kompletten Bildschirm. Das wird direkt beendet. <lacht> aber hier hast du noch die Möglichkeit, die individuellen Beiträge als individuelle Beiträge zu handhaben und so. Ja. Weil, ich immer, genau. weil wenn ich einmal Bildschirmteile mache, die, <lacht> <lacht> sie klaut sie ja den gesamten Bildschirm. Ne? Also das ist... Die, <lacht> uns ist jetzt hier Bildschirmteilverbot, seit 16.12. Ah, okay. Ja, die Stunde ist um, Leute. Super. Nee, wir wollten auch noch über die Hochzeit reden. Genau. Jetzt muss man da die Brücke schlagen. Ja, aber du, du hast ja eben schon die Brücke angefangen zu schlagen. Man kann dieses Miro äh, auch sehr für die Hochzeit einbinden. Ne? Genau wie mit dem OBS und mit dem Miro kannst du sehr viel machen. Du kannst hier Bilder für die ja. Hochzeit, Flächen, die Tische abbilden. Du kannst hier ganz viel machen und kannst es hin und her schieben. So wie wir jetzt gerade Pattern hin und her schieben. Genau. Der Andreas kann dir zeigen, wie das geht. Ich ja. habe jetzt die Möglichkeit, Mal. etliche Fenster äh, zu machen, die ich vorher nicht mehr machen konnte, zum Beispiel. Das ist jetzt ganz gut. Das ist jetzt Und ich könnte da auch kleine statt drei Videos drei kann ich ganz, ganz, ganz viele. Was? Ich könnte da auch kleine Videos einbetten. Das denke ich nicht, nein. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, an für sich. Ja, das müsste man Aber da das weiß ich nicht. Dann müsste man gucken. Das nee, das nicht. sagen wir nicht. Ja, wir können es auschecken, aber das macht wenig Sinn. Das ist für, für was okay. anderes gebaut worden, dieses miro für so mhm. Mindmapping, gemeinsames kollaboratives Ideen verwalten und kreieren. Videos Prezi. Bei Prezi weiß ich, dass du Videos einbinden kannst, ja, aber das ist okay. relativ mühsam. Mhm. Also bei Padlet geht es einfach. Also. Aber das nutzt ja jetzt eigentlich nichts, ne? Oder? Nee, aber dann kann man ja Videos vielleicht auch anders zuspielen. Kommt darauf ja drauf an, wie viel du hast. OBS, wie wichtig das sind. Nicht. Wir reden ja gerade erstmal über, bei OBS ist das Problem mit dem Ton. Ähm, wir reden ja gerade erstmal einfach nur über die Möglichkeiten, die Miro bieten kann, auch der Hochzeit. Ne? Ja, also super, super. Einfach nur zu sehen, was da möglich ist. Super. Ja. Und wie, wie, wie gut an einfach mit einem Link du alle Menschen dazu holen kannst. Ja. Und alle können was mitmachen. Die Geschenke genau. rüberbringen oder. Keine Ahnung, Hochzeits die Bus Duschen. einbringen. Oder oder Bücher, oder. Bücher, Cover. Ja, da ist eine Menge drin, oder? Ja, ja. Birgit, kannst du dann von dem Ablauf ungefähr, von der Hochzeit schon was sagen oder was noch das ein bisschen den aktuellen Stand reflektieren? Ist es mit oder ohne Pfarrer? <lacht> ja, also ohne Pfarrer. Ohne Pfarrer. Ja. Ganz nüchtern. Nein, es gibt ja drei Hochzeits- beziehungsweise drei Hochzeitstafeln, die wie ein Y aufgebaut sind. Die sind mit der Tischdecke von, werden die von der Irmgard, äh, wird das gedeckt mit den Tellern, mit den blauen Erdbeeren, mit einem äh, Leuchter, mit Kerzen und äh, im Prinzip wollte ich da gerne auch in die Mitte, das war ja so für den Raum kreiert, die Eule stellen. Das wird wird so gehen, wenn wir dort in den Freiraum können. Wenn nicht, muss ich überlegen, wie ich das initiiere. Und dann gibt es noch zwei ähm, Tische, die schwarz-weiß eingedeckt werden. Das Ganze natürlich immer in Kombination mit den Pattern, die Andreas ähm, sendet bzw. geschickt hat. Und die die Leute vielleicht noch so mitbringen oder mir zukommen lassen. Ja. Soll ich noch weiteres dazu sagen? Ja, na klar. Ja, ah, auf den, du, auf den du hast ja halt schon Videos zum Beispiel ähm, mal angefangen oder wie so Schnipsel hast du mir mal geschickt. Ne? Genau, genau. Von ja. schönen Hochzeitsorten, weil ich ja immer mhm. noch glaube, dass der Ort auch eine gewisse Aura hat und Ausstrahlung, dass es nicht ganz unerheblich ist, an welchem Ort man heiratet. Ja. Und in welchem Raum der Tisch steht. Übrigens bei meiner Und dann äh, äh, wird, ja, dann wird ja, ja immer gesagt, dass das so, so altbacken ist und so herkömmlich und und. und. Ich meine, ich finde das toll. Es gibt heute Zoom-Weddings, das kann, wird auch in Zukunft so stattfinden. Also in New York wird das schon gemacht. Ich glaube, in Zürich wird das auch erlaubt sein. Aber wenn man jetzt wirklich ganz weiß ich, ehrlich gesagt, kann ich mir das nicht so richtig vorstellen, wie wirklich eine gesellschaftliche Hochzeit. Ähm, in Zukunft, also wenn das nur so, jeder macht das jetzt hier aus seinem heraus. Birgit, Birgit ich möchte ja? dich bitten, wieder aufs Thema zurückzukommen, auf deine Hochzeit hier, auf die kommende. Also noch mehr zu erzählen über die Erdbeerhochzeit. Du hast jetzt erzählt... Du willst es da so, also wie du es sozusagen positionieren willst. Ja, ich verstehe nicht, warum man so viel ähm, ähm, fragt, weil ich sage, da gibt es so viele Unsicherheiten. Es gibt vielleicht auch noch vier, fünf Unsicherheiten mehr, weil wenn das ganz physisch in diesem Raum stattfinden würde, könnte ich das total souverän erzählen. Dadurch, dass es vielleicht sein kann, dass wir nicht physisch in diesem Raum sind, wird es in einer anderen Dimension stattfinden. Und das ist ähm, eine Erdbeerhochzeit, die geht von 3 Uhr bis 16 Uhr. Das dauert genau eine Stunde und die ist ein kleines Highlight in einem gesamten Festival, was vier Tage lang geht. Das fängt ja im C.G. Jung-Institut an und geht bis zur Zürcher Hochschule der Künste und dann noch nach Hottingen, wo ehemals das C.G. Jung-Institut... bist du schon wieder vom Thema weg, ja. Aber haben wir, also ich meine verstanden zu haben, dass du da gerade nicht mehr dazu zu sagen hast. Ich habe ja nur deswegen so streng gerade da zurückgekommen, weil ich habe in den Kalender geguckt und das ist Ende nächster Woche. Stimmt das? Genau, das ist nächste Woche. Wir sehen uns sozusagen eigentlich Weiter. in dieser Zusammensetzung, wie wir gerade hier sind im Kunsttalk, bis dahin nicht wieder. Gibt es noch was, was gerade jetzt hier, wo Blatschenka, André, wo, wo, wo wir mehr sind, was da noch hingehören könnte? Ja, natürlich zu äh, Blatschenka in erster Linie, weil es sein kann, dass sie eben auch nicht im Freiraum äh, teilnimmt, sondern in der Konstellation, wie das jetzt ist, dass sie jetzt so, wie, wie, wie sie jetzt hier in dem Zoom-Meeting ja. ist, dann eben... Ähm, also ihrem Buch sie hat eben ist. erzählt, Entschuldigung, wenn ich dich unterbrechen darf, sie hat eben erzählt, als wir im Breakout-Room waren, ähm, von der Idee, die ihr gerade durch den Kopf geht, weil sie was wiedergefunden hat. Das erzähl doch selber, Blatschenka vielleicht. Ach. Ja, es ist noch lang, vielleicht kann ich das Birgit Morgen telefonisch dann irgendwie erklären oder so, weil... Bei mir ist es auch noch nicht durchgereift. Weißt Birgit, ich habe nämlich etwas realisiert, wo ich das Programm angeschaut habe und mich ein bisschen in Texte vertieft habe. Hat mich der Headline Freiheit macht Angst. Bin ich stehen geblieben, weil ich vor 30 Jahren meine Ausstellung, wo ich in Paris gehabt habe, genau unter diesem Titel auch präsentiert habe. Ich habe da Arbeiten äh, von den erste, ersten fünf Jahren in der Schweiz, wo ich war, äh, quasi in Freiheit und äh, war äh, erst heute ist es mir ganz bewusst nicht, dass ich wahrscheinlich wahnsinnige äh, existenzielle Angst und ich weiß nicht was alles gehabt habe, weil ich total äh, abgetrennt äh, gewesen bin von meiner Familie und so und äh, die Bilder sind äh, eben die Angst, also quasi ist so, wie, wie lohnt äh, der Angst für das, dass ich Freiheit, also äh, Nein, dass ich Freiheit, endlich in Freiheit habe oder erlangt bin. Äh, dafür bin ich aber in Angst verfallen. Darum habe ich mich gefragt, ob ich mich nicht mit dem da irgendwie da auseinandersetzen kann, weil ich Bilder habe, weil ich auch den Text dazu habe. Den Text muss ich vielleicht nicht einmal ganze brauchen, vielleicht irgendetwas mit Bildern äh, mir etwas... Äh, ausdenkend äh, zu machen. Äh, wie ich denke, es. Äh, äh, ja, jetzt weiß ich nicht, wie du heißt. Temo. Peter. Peter. Peter, ja. weil, weil, äh, Peter hatte wieder so eine Idee dazu, kam, quasi äh, die alle Bilder auf einmal wie eine Landschaft und dann vielleicht ein nach dem anderen herausholen und, und zeigen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Oder eben dann wirklich diese Hochzeitstext zu lesen. Aber wenn der außerhalb von Erdbeerhochzeit stattfindet, dann finde ich es ein bisschen äh, ja, wieder so äh, weggeschoben, ausgeschnitten. Also äh, quasi, es gehört nicht zur Hochzeit. Ich würde sehr gerne deine Bilder sehen. Und kann, ich würde mich einfach freuen, wenn ich die Bilder sehe und ja. dazu deine Geschichte so spontan, so wie du sie jetzt gerade erzählst höre und deine Erinnerung ist das ja. Spannendste, was ich mir vorstellen kann. Ja. Das ist echt schön gewesen gerade. Und jetzt würde ich gerne die Bilder sehen. Jetzt gerade? Hast... <lacht> genau, wenn du sie erzählst, werde ich neugierig. Ich muss, nein, ich muss sie zu ersuchen, aber okay, das wäre jetzt äh, vielleicht Geschichte, wo, ich weil, weil ich, sehen, bin, ja. ich bin jetzt ständig beschäftigt. Ich habe ich, ich hab das nur so zwischendurch äh, ja. Gestern ist mir das so plötzlich so bewusst geworden, oder ich könnte so etwas machen. Aber ich habe natürlich noch Fragen noch zu Birgit. Birgit, was brauchst du noch für Material? Brauchst du Hochzeitsbilder oder was brauchst du? weißt ich habe sehr viele hochzeitsreportage gemacht, Fotografie. Ja, Hochzeitsbilder werden super. Die werden wirklich sehr gut. Ja, weil ich habe heute gesehen, dass, dort so, dass du einige Hochzeitbilder schon bekommen hast und das, das kann ich dir ein paar liefern. Ja, ja das, wäre, das wäre total super. Und was ich ja noch ganz dringend brauche, ist ein Armleuchter. Was? Ein ah. Armleuchter, ein Kronleuchter, am besten ein Kronleuchter, ein Armleuchter. Aha, ein Original, äh, live oder wie? Ja, einen physischen, echten. Der muss jetzt nicht aus Silber sein und auch nicht golden. Oder ja, so. am, besten, ja. wär, am allerbesten wäre einer, der total ähm, alt ist, den man nicht mehr braucht, den man mir so überlässt. Dann könnte ich den noch rot anstreichen. Aber ähm, ja, ich, ich bin schon ganz lange auf der Suche danach, habe schon sämtliche Brockenhäuser abgefahren. Aber so ein Armleuchter... Ebay? So, ich habe hab, hab ich ersteigert, weil habe ich weiß total glücklich immer schon oh. weg immer schon weg äh, ja. Ich ich habe irgendwo so einen gesehen ganz knallrot, aber keine Ahnung wo. Bei der Nein. Feuerwehr. Nein, nein, bei, bei irgendeiner äh, Kollegin, wo wahnsinnig kitschig liebt. Ja, und da denke ich mal, was mir extrem gut gefallen würde. Also, der Hans Frischknecht war ja da mit ja, dem ja, Freiraum. Ich weiß, ja, ich Und ähm, er hat sich das angeschaut. Der arbeitet ja sehr intuitiv, sehr von der Situation her. Ja, das war ja. Ganz toll mit ihm. Und ähm, er hat gesagt, dass mit der Beleuchtung, das wird nicht gehen im Freiraum, da werden wir den Verkehr blenden, da kann man nichts machen. Da werden wir gleich Ärger bekommen, das sollten wir so lassen, wie es ist. Und ja. wir hätten ja viel auch am Programm und äh, an Möglichkeiten da, wie wir das so machen können. Er hat aber angeboten, ähm, dass ich mit den Utensilien, die da im Paket kommen, also das Andreas ähm, geschickt hat, zusammen mit der Irmgard, ja. dass wir das schon in seinem Studio aufbauen können und mit verschiedenen Beleuchtungen so schon mal die Hochzeitstafel so uns anschauen, wie das Beleuchtung ah, ja, ja, ja. in dem Kontext von seinem Studio. Er hat dafür angeboten, am ähm, Mo Montagnachmittag könnte er? Ja. Da, und da einfach die Frage, ob du Lust hättest, da mitzukommen? Mal komme gerne. Ich habe ja? heute, hab heute noch vorher mit ihm noch telefoniert, nur so kurz. Ja. Äh, und äh, ich, ich kann schon kommen und ich kann dann auch äh, das Fotografisch auch dokumentieren. Das wäre kein Problem. Genau. Also. Und dass wir das irgendwie aufnehmen und dann haben wir ja so mehrere. Dann sind wir ja zu dritt und dann haben wir schon verschiedene Blickwinkel und verschiedene Ideen, die wir mit dem Tisch zusammen. Also es geht ja um und er, das war ganz nett. Er hat dann gesagt, ob denn auch so eine Tischplatte geht auf Böcken. Da habe ich gesagt, das geht total super, weil wir haben ja das Tischtuch. Das sieht man ja gar nicht. Ja, ja, und, ja. Äh, und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil er sehr viel äh, Know-how hat und sehr professionell ist, was ja, ja, Beleuchtung ja, ja, angeht. Ja. Und dann könnten wir mit Licht spielen und so auf diesen Dingen, die wir auf dem Tisch haben. Das fände ich echt klasse, ja. Cool. Nein, dann, dann ist es okay. Ja, ja Dann äh, gibst du mir dein Telefon, wenn ihr dann zu... Äh nach, nach Winterthur geht, oder? Menti. Ja, ich kann dich mitnehmen von äh, Zürich aus. Okay, okay. Aus. Dann, okay. Äh, verabreden wir uns einfach in Zürich und dann nehme ja. ich dich mit und fahre nach Winterthur. Ja, ja. Und, ja? Okay, ja. super. Äh, und äh, ich was, was haben wir heute? Ich, äh, Dienstag, heute ist Dienstagabend. Äh, ich probiere innerhalb vielleicht von ein oder zwei Tagen äh, vielleicht so ein Gesamtbild von diesen Freiheit äh, macht Angst äh, von den Collagen zu. Äh, zu machen und euch schicken. Ja, das sucht, ja also, aber ja. Du, du kannst auch die Einzelbilder schicken ja. und dann ähm, da werde ich eine Stunde finden und ich kann so ein Pattern anlegen, so Aha, wie hier okay, den okay, okay. Pattern und leg dir die Bilder drauf, so dass ja. sie da sind. Ja. Und dann musst du sie nur noch verschieben und anordnen oder Okay. So. Frage Frage ist jetzt nur, was, in welche Auflösung du sie brauchst. Groß oder ich klein? Also wir, wir, wir können das gerne ausprobieren mit, mit einer kleineren Auflösung, wie das ja. dann im Internet aussieht. Und wenn du den Eindruck hast, die Qualität ist irgendwo zu schlecht, ja. dann müssen wir bessere nehmen. Okay. Äh, ähm, aber wo kann ich es dir dann schicken? Ja, entweder mit einem Download-Link oder ich gebe dir meine E-Mail-Adresse. Gib e mir ja deine E-Mail-Adresse, dann kann ich es per W-Transfer schicken. Weißt? Und dort kann ich alle Größe schicken, das ist kein Problem. Ja, das Und ist super. Kennst du bist das hier w mit drin, in der, in der der du bist in dieser Gruppe drin von, von Zoom. Na, da ist die Blatschenka ja jetzt auch mit drin, oder? Ja. sie denn? Ja. Wo finde ich die denn? Ich suche gerade. Kunsttalk öffentlich. Kunsttalk öffentlich. Teilnehmer. Teilnehmer. Ähm, Teilnehmer. Ach, weißt du was, Blatschenka? Ich kann dir hier in diesem Zoom-Meeting auch nur ja. an dich gerade eine Nachricht schicken. Dann ist meine E-Mail-Adresse nicht für alle ja. zu sehen. Okay, okay. Und da schreibe ich sie dir gerade rein und dann kannst ja. du sie rauskopieren, ne? Ja, genau. Ich, meine, okay. also, okay, ich, ich weiß jetzt. zwar, dass die meisten hier alle meine E-Mail-Adresse haben, das ist auch kein Geheimnis. <lacht> aber wir spielen ja gerade damit, was okay. hier alles geht, ne? Okay, jetzt, jetzt. Du hast meine gesehen, ne? Also jetzt habe ich sie umkopiert und dann mache Perfekt. ich das. Okay. Ja, schick mir was. Äh, soll ich, ich dir auch den, auch den Text äh, dazu schicken? Ja, mach ruhig gerne, wenn du <lacht> das schon fertig hast. Ich setze das dann da ja, hoch und auslöschen ja. kannst du es immer noch. Ja, ja, okay, okay, dann machen wir das auch. Gut, alles und klar. Und ich mache dann ein, äh, äh, schreib mir in die E-Mail einen Titel oder eine Überschrift, weil dann mache ich ein neues, ja, ja. ein neues Blatt, dass ich das nicht mit den Pattern vermischt. Ja, okay, okay, mache ich, ja, gut, wunderbar. Alles klar. Ich danke auch. Ja. Okay. Super. Ja, dann können wir von mir aus können. <lacht> <lacht> ja, ist doch super. Ja. Aha, ich ah. habe noch, noch eine andere Frage. Äh, was hat bei mir nicht funktioniert? Weil ich könnte das meinen Sohn nicht erklären, was er bei mir schauen soll und machen soll bei dem Zoom und U B, -E -U -S -U -B -S, oder? OBS. Nein, ups, ups. genau ich was glaube was nicht funktioniert hat wenn ich mich recht erinnere ist das einrichten der virtuellen kamera gewesen mhm. und da hast du was runtergeladen und du hast es auch eigentlich alles installiert wie es ja, vorgesehen ja. war Na, aber es ließ sich dann nachher im zoom nicht auswählen das war das Problem. Ne? Also man ja, konnte ja, okay. nicht im OBS die virtuelle Kamera virtuelle starten. Kamera, okay, okay. Das hat Aber nicht Ich habe hab wirklich nicht gewusst, was, was soll er schauen und so. Und er hat gesagt, ja, es funktioniert doch alles. Oder? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Hast du deinem dein, dein Sohn, hat er dir das vielleicht von sich aus schon angeboten? Es gibt die Möglichkeit, ja. mit einer kleinen Software, die, die man vom, also er wird das wissen, die heißt TeamView, die Software. Damit kann man fremde Rechner fernsteuern. Das heißt, wenn er diese Software ja. auf seinem Rechner hat, egal wo auf der Welt er sitzt, kann er dir einen Link geben. Den klickst du an auf einer Webseite und dann kann er alles auf deinem Rechner. Nein, ich glaube, es geht nicht. Er hat PC und ich habe Mac. Aber das geht, glaube ich, in Zoom, Peter. Okay, Am auf kann jeden Fall. Kuruf, äh, äh, anfragen bei den Gut, vielleicht, dass ihr euch, also dass er gar nicht kommen ja. muss, sondern wie Michael gerade sagt. Aha, okay. Ja. Dass du ihm äh, die Erlaubnis gibst, dass er auf deinem Rechner alles darf. Das wäre halt schön, wenn es dir auch gelingen würde. Ja, aber oh, es hat genervt ja. den Tag. <lacht> ja, ich bin Fried, äh, Donnerstag bin ich zum Abendessen eingeladen und dann kann er wieder da ja <lacht> ja und du kannst ihn gerne von mir ausrichten dass es alles aussah als dass du alles richtig gemacht hast ja. also dass tatsächlich irgendwo <lacht> nachgeguckt werden muss ob äh, da zwei sozusagen das sind ja Erweiterungen Treiber die installiert werden ob, ob da bei dir irgendwas installiert ist was ausschließt dass es funktionieren kann ja, ja. das ist ja. dann nicht so auf die Schnelle gemacht da muss man schon mal einmal kurz nachgucken <lacht> Ja, er muss nicht wissen, dass ich das kann, sonst kommt er nie mehr. <lacht> <lacht> sonst sagt er, du kannst es doch selber, oder? Ja, okay. Also, Birgit, an dir schicke werde ich morgen noch die Hochzeitsbilder anschauen. Brauchst du auch von Kirchen oder äh, Rathaus, Gemeinde und so weiter? Du, was du für, für wichtig und toll hältst, das kannst du schicken, das ist, äh, also das ist, das ist alles gut. Ich habe hab mich jetzt nicht so auf Kirchen fokussiert, aber wenn jemand das wichtig findet, kann das ja auch dazu kommen. Das ist ja relativ ja. offen, das geht ja darum, was man sich für Gedanken, für Vorstellungen macht von Hochzeit. Und ich glaube, dass jeder irgendeine, äh, mehr oder minder ein Gefühl oder eine Idee dazu hat, ja. Es ja so, gibt jetzt nicht so fiktiv diesen fiktiven Charakter, der jetzt ein Buch heiratet, sondern das ist auch in dem ganzen Trubel halt ein Thema, Genau, das ist nicht das, das zentrale Ja, das ist, das ist so ein bisschen, das hatten wir ja schon mal besprochen, das ist so ein bisschen aufgrund dieses erste und zweite Ordnung von Watzlawick mit seiner Kommunikation und mit den Beziehungsaspekten entstanden und dann auch mit der Maßgabe, mit diesem zwar Setting, dieser Definition Commitment without Binding. Ähm, eben als Paradoxe Intervention diese Hochzeit, wo es ja sehr, sehr verbindlich ist, sehr vertraglich. Darüber haben wir auch schon gesprochen, kleinste Institution der Gesellschaft und so weiter und äh, ja. Also ich werde da jetzt, äh, ne, um das ganz klar zu sagen, also oh. <lacht> Ich werde weder als Kunstfigur noch als Charakter noch sonst irgendwas, ich werde nicht heiraten. Ich mache, ich plane eher nur diese Hochzeit. Ich bin eher die Hochzeitsplaner. Ja, ja, okay. ah. Ich verheirate die Institutionen <lacht> miteinander. Das Junge-Institut mit der Bank. Super. Du bist, den, auf jeden Fall bist du dann nachher schuld. Ja, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin auch jetzt schon, sagt, sagt, sagt ja, wenn ihr einen Sündenbock braucht, ich, hier, ich, ich, ich war schuld. Ich habe gesagt, das soll so und, ne? Ja. Ah, da muss ja so eine Formel drin vorkommen, Junginstitut und Watzlawick Gesellschaft und äh, Züricher Kunstakademie, Was? ihr seid hiermit verheiratet. Die rote Fabrik. Das, das rote Buch, das rote Buch, der ja, rote Ihr seid Pfad. verheiratet, und das ist doch alles hier irgendwie... So, so romantisch, wie heißt das erkläre ich sie für, zu mann und frau oder sowas ja genau so, ja so, ja das also war jetzt nur um die idee zu trainieren. ja herrlich nein entschuldigung ich will dich nicht immer nur also wir warten die ja warrazi auf, auf an der Bahnhofstraße die dann warten ne so, weil wenn dann die Hochzeitslimousine kommt und die herausspringen mit ihren Mikrofonen und uns dann fragen, ja, wo ist das Buch, das heilige Buch, das geheiratet wird, wo liegt es, wo liegt es, können wir es ansehen, können wir es anfassen? Und dann werde ich sagen, mm. Die Braut ist empfindlich. Genau. Oh, der Bräutigam. Und, äh, oder du könntest doch dieses äh, wunderbare äh, Baustellenschild nehmen. Und da sind ja alle drauf, die dann da zur Hochzeit anstehen. Und dann gibt das eben eine Massenhochzeit. So, Moon hat äh, ganze Stadien äh, auf ja. einmal verheiratet. Also das ist, äh, kann man nachlesen. Und gucken ja. ja sollte eigentlich eine paradoxe intervention werden mit dieser hochzeit ja eben das ja paradoxer da geht es ja gar nicht die oh. werden sich auch alle wehren oh, ja. <lacht> ja. ja nur mit dem ja. weißen schleier das wird dann nichts werden nee. Oh, und der Friseur. <lacht> die Bücke stöhnt jetzt schon. Und der Koffer hat zu. Oh, ja, wer was anleiert, der muss dann auch da durch. nicht? Das ist ja auch ja. irgendwie klar. Ne? Also ich ja auch. Ja, ich habe ja, hab ja gedacht, du als beim Brautführer, Andreas, du würdest da schon immer schön dabei sein. Und immer, wenn man ein bisschen schweißige Hände bekommt. Oder also nicht ohne, hoch, dass sie das Buch hochkochen, kenne. Hochkochen. hochkochen <lacht> hätte ich gleich so zur Hand greifen können und fragen können, was soll ich denn jetzt als nächstes tun? Ja, aber... So wird das vielleicht sein, dass wir alle ja, auf eine ganz andere Art und Weise an dieser Hochzeit teilnehmen werden. Du klingst eigentlich wie die Brautmutter. Ich die <lacht> bin total nervös, habe ich alles organisiert, die Gästenliste. Nein, den Onkel können wir nicht da neben die Tante setzen und hast genau. Ich darf, ich schenke dir noch ein Taschentuch oder so. Ja. Wegen der Tränen. Ja. Ja, der ja. Ruhigung. Ja. Also irgendeiner muss noch ein Taschentuch sticken oder sowas. Ja, ja. aber ich, ich, aber ich wollte ja, es aber Kommunion vielleicht bin ich dann nehmen. doch ganz gerührt, weil wenn ich irgendwie so schöne Geschenke kriege, dann bin ich mal extrem gerührt. Wie ich jetzt schon Einladungskarten bekommen habe und Fotos und so. Ja. Sehr schön. Peter, kannst du am Donnerstag den, ähm, das Gespräch da machen? Die Besprechung äh. Ich denke schon, aber es könnte ja theoretisch auch jemand anders machen, wenn er will. Aber ich kann das auch gerne machen. Ich hatte die willst du, willst du dann noch da Willst du dann noch dazukommen? Weil ich du will. sagtest, du kannst nicht von zu Hause teilnehmen. Nee, nee, dann nee. müsstest du muss, noch einen anderen Account haben. Nee, ich muss weg. Ich muss außer Haus. Ich gucke nochmal nach in meinem Adressbuch. Das wäre ganz toll, Peter, wenn du es machen könntest, weil... Ähm, ähm, Sonst müssen äh, wir Anuys fragen, ob er es von St. Pölten macht. Nee, ich will das doch hier mit den gleichen Daten machen wie immer. Oh ja, super. Ja. Ähm, ich gucke ja nicht. nur gerade. Ähm, oder der Filterraum, habe ich es mir dahin geschrieben? da hingeschrieben? Da habe ich es mir hingeschrieben. Also, ich habe auf jeden Fall auf den YouTube-Kanal und das Brandkonto jetzt. Ähm, ja, das ob weiß ich nicht, ob den ich, den ich das hinkriege. Ich kann den dann auf, auf, äh, auf meinen Rechner, kann ich das aufzeichnen hm. und dann schicke ich es dir rüber. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Das muss ja nicht aber alles das, gleichzeitig passieren. Nee, nee, nee. Aber das haben wir auch schnell. Das wirklich das, in Zoom gibt es einfach noch ein ja. jetzt live und dann ist... Ja, aber ich, genommen, achso, du meinst, wenn da, ich gelockt. mit deinen Daten da bin, bin ich da. Aber ich kann das nachher nicht beenden. Ne? Ja, das ist aber auch keine große. Da gehst einfach in das das können wir noch. dann machen. Aber ich habe ja. deine, deine Zugangsdaten für Zoom, habe ich hier. Ja, ja. das heißt, das also Notprogramm ist ja, dass es halt ähm, bis auf den Livestream eigentlich so ist, wie es immer war. Ja, aber das Notprogramm ist ja auch, dann heiraten wir alle den Hyperlink. Genau, der ist ja viel wichtiger. Ja, genau, der Hyperlink. Hm? Da freut sich das <lacht> Stefan. <lacht> Wer freut sich? Der Stefan. <lacht> Wenn wir den Hyperling heiraten, ne? Ja. Darauf hat ja. er noch lange gearbeitet, hingearbeitet, ja. Den Hashtag. Oh, wir heiraten den Hashtag. Das Doppelkreuz, die Raute. Ja, ganz genau. Die Doppelraute. Hiermit erkläre ich euch zu Kreuz und Kreuz. Doppelkreuz. <lacht> Hiermit erkläre ich euch zu Doppelkreuz. Ab morgen führt er den gemeinsamen Familiennamen Hashtag. <lacht> und tracht nur noch Orange. Nur noch Orange. Das ist aber jetzt ganz schön fies hier, ja, aber schon gut. Er kann es aushalten und er wird mitlachen, ja. Nee. Das interessiert den überhaupt nicht, was wir hier erzählen. Doch, doch, doch, das interessiert den total. <lacht> ich aber jetzt auf, dann können wir mal richtig ablästern hier bei ja gut. Tschüss, ich muss mich auch verabschieden. Bis. Okay. Donnerstag tschüss. Fertig. Und ja. tschüss, Latzinka, bis morgen.